Das offene Fenster. Es ist warm, heiß. Alleine liegst du in deinem Zimmer. Nein, nicht alleine. Deine Schwester ist auch da. Die Dunkelheit ist um dich herum. Alles ist pechschwarz. Du hörst nichts anderes als dein Atmen und das deiner Schwester. Bist noch ein Kind. Klein, hilflos, fantasievoll und leicht zu erschrecken. Doch die kindliche Neugier ist dein größtes Markenzeichen. Deine Eltern wollen, dass du schläfst. Aber du bist nicht müde. Es ist so warm. So stehst du auf und öffnest dein Fenster auf Kippe. Die leichte, kühle Luft strömt herein und du bleibst vor dem Fenster stehen. Diese Brise beruhigt dich, doch du fühlst dich, als wäre etwas hinter dir. Du schaltest das Licht an. Nichts. Aber du, als kleines Kind, fantasierst schon rum. Etwas stimmt doch nicht, oder? Du siehst zu deiner großen Schwester. Sie ist die, die dir immer hilft. Deine einzige Stütze. Sie schläft in dem unteren Etagenbett. Ihre Anwesenheit beruhigt dich. Sie ist in der dicken Decke eingerollt. Irgendwas ist doch komisch, oder? Nein? Du legst dich schlafen. Doch von einem Geräusch wirst du wach. Du lauscht. Nichts, nur dein eigenes Atmen. Sonst vollkommene Stille. Du schaust zu dem offenen Fenster. Es ist weit geöffnet und du hast schon Angst. Doch dir fällt sonst nichts Außergewöhnliches auf. Du legst dich also erneut schlafen. Als du wieder aufwachst, ist dieses Gefühl der Beobachtung gewachsen. Dein Blick fällt auf etwas Glitzerndes an der Wand. Gegenüber deines Bettes und des Bettes deiner Schwester. Leise murmelst du ihren Namen. Doch du hörst immer noch nichts. Nur dein Atmen und deine Stimme. Dein Herz pocht leise und regelmäßig in deiner Brust. Doch dein Herzschlag wird lauter. Da du dich etwas ängstlich aufregst, dass deine Schwester nicht reagiert. Seufzend kletterst du aus deinem Bett und schüttelst sie. Das Licht geht an. Automatisch drehst du dich um und siehst, wie mit etwas Rotem geschrieben steht. Deine Angst ist lustig. I'm watching you every time. Dreh dich um. Du drehst dich um und siehst deine Schwester, aufgeschlitzt, voller rotem, glitzerndem Blut und dir wird klar. Jetzt, in diesem Moment, wirst du beobachtet. Öffne das Fenster nicht.